Im grauen Ehrenkleid vor mir das Zeichen unserer neuen Zeit. Das du mit Hammer, Zirkel, ehren kannst, die Fahne unseres guten Vaterlands. Mein Vaterland, im schweren Kampf gewonnen, Ich will ich hüten auf der Väterspur, um fortzuführen, was sie für begonnen und heißen Herzens leiste ich geschwören. Stehe ich entschlossen, die Zeit des Suchens ist für mich vorbei. Genosse unter tapferen Genossen, für meine Klasse und für die Partei. Kein Frieden, stärkes Bataillon, im Klassenbund mit der Sowjetunion. Ein Bund von gleichem Geist und Ziel belebt, der nun mit Macht die Forderung erhebt. Von deutschem Boden darf ein Krieg ausgehen, ein stolzes Wort, ein nie gehörter Tod.